Thank you very much. Uh, good morning. Vielen Dank und guten Morgen, guten Morgen, Herr Kommissar. Ich möchte aggregierte Standortdaten hier mal ansprechen und die geteilt werden. Das hatten Sie eben angeschnitten in Ihren Bemerkungen. Diese Ortungsdaten, also wie viele Menschen bewegen sich, wie viele Menschen treffen sich wo, diese Daten kann man auch zu anderen Zwecken einsetzen. Andere Zwecke, also nicht nur Viruseindämmung. Nachrichtendienste können das verwenden oder auch die Polizei, um äh, Menschenmengen zu kontrollieren. All das ist ganz heikle Information. Die Behörden können ja hinterher die sogenannten anonymen bewegungen doch in identifizieren, indem sie Kommunikationsdaten der Provider damit kombinieren und indem sie Nachfragen, wo diese Menschen genau waren und wen sie getroffen haben, an den Plätzen, die einen interessieren. Jetzt möchte ich von Ihnen gerne erfahren, ob Sie hier auch etwas harmonisieren bei den Normen für die Anonymisierung der Daten. Und wie soll diese Anonymisierung wirksam geregelt werden nach Ihrem System? Und zweitens, wie genau möchten Sie denn gewährleisten, dass es eine strenge Zweckbindung hier gibt? bei diesen Ortungsdaten, die dann geteilt werden. Wie möchten Sie es verhindern, dass es da noch Nachfragen geben kann nach individualisierten Daten? Wie möchten Sie gewährleisten, dass sich das beschränkt auf dieses Ziel, auf diesen Zweck? Und zum Schluss, wie lange soll dieses Programm denn laufen? Sie hatten es gesagt, Sie sagten, es gehört zu Ihrer Dateninitiative. Oder möchte ich mal nachfragen, diese Standortdaten, sind jetzt vielleicht nicht darauf begrenzt oder beschränkt, dass man nur das Virus eindämmt, sondern man könnte es auch permanent benutzen. Sie sagten, es soll effizient beobachtet werden, wie das Virus sich ausbreitet. Können Sie uns mal erklären, wie Standortdaten dazu beitragen, dass man die Ausbreitung des Coronavirus beobachtet? Dankeschön, Herr Breyer. Ich sehe. Dann Herr Breyer, die aggregierten Daten. Diese Daten sind sehr wichtig und vielen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, das noch einmal hier zu bekräftigen. Natürlich werden die anonymisiert und aggregiert. Diese Daten dürfen nur verwendet werden, um das Ziel zu erreichen, äh, zu dem sie gesammelt wurden. Also kein Nachrichtendienst, keine Sicherheitskräfte, keine Polizei. Keine Einrichtung, die zum Beispiel die Massen kontrollieren möchte, kann diese Daten nutzen. Diese Daten würden nur zur Verfügung gestellt für die Gesundheitsbehörden, damit man die Dinge hier beschleunigt, damit die Rückverfolgung besser verfolgt. Das ist eine medizinische Aufgabe für die Ärzte. Wenn die ihren Patienten gegenüber sitzen, dann können die schneller identifizieren, wer Kontakt hatte und wer vielleicht infiziert sein könnte. Nur darum geht es. Nichts weiter. Und diesen Punkt möchte ich wirklich noch einmal betonen, das ist ganz wichtig. Wenn das nicht so wäre, ja, dann würde ein Verstoß vorliegen. Das Recht äh, regelt ja die Dinge ganz klar. Wir müssen uns an Recht und Gesetz halten. Sie haben eben noch einmal von der Zeit gesprochen, Herr Breyer. Ich sage also nur während dieses Zeitraums, auf freiwilliger Grundlage auch, dann ein Punkt noch, diese Mobildaten, die werden gelöscht nach der Krise und das wurde auch ganz klar schon gesagt. Dann, Herr Voss, auf der europäischen Ebene. Hier soll ein Rahmen geschaffen werden für den Ausstieg aus der Krise. Das ist ein unabdingbarer Punkt. Wir sind eine große Demokratie. Wir haben unsere Werte. Es ist von ganz wesentlicher Bedeutung und das kann man auch nicht rückgängig machen. Ich werde darauf achten, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass hier nichts abgleitet oder aus dem Ruder läuft. Vielen Dank für Ihre Antworten auf meine Fragen zu den Standortdaten. Ich verstehe, dass Sie das Ganze anonym gestalten wollen und dass Sie dies auch auf den Zweck der aktuellen Krise beschränken wollen. Meine ähm, Folgefragen nun an Sie. Die Anonymisierung der Standortdaten ist sehr schwierig, denn... Unsere Bewegungen sind etwas Einzigartiges. Gibt es denn in Ihrem Programm einige Normen, die besagen, wie Mobilfunkbetreiber die Daten anonymisieren sollen? Und dann meine zweite Frage. Ich stelle mir die Frage, ob die Daten wirklich anonym sind, obgleich doch sogenannte Follow-up-Datenanfragen gemacht werden können, zum Beispiel von den Strafverfolgungsbehörden. Kann man denn wirklich von anonymen Daten sprechen, wenn sie so einfach deanonymisiert werden können? Eine weitere Frage. Es scheint, dass würde das Datenschutzgesetz uns nicht schützen vor anonymisierten Standortdaten, obwohl diese deanonymisiert werden können. Sind Sie also der Ansicht, dass die bestehenden Bestimmungen ausreichend sind, um die Zweckbeschränkung zu gewährleisten? Ich habe den Eindruck, es gibt keine rechtliche Zweckbeschränkung was die sogenannten anonymisierten Daten anbelangt, da sie ja nicht unter die Datenschutzbestimmungen fallen. Abschließend nun. Sie haben gesagt, diese Daten dienen dem Zweck der Verfolgung von Infektionen und um potenziell infizierte Personen zu warnen. Standarddaten sind jedoch nicht exakt. Die Angabe beschränkt sich auf den Radius von einigen hundert Metern. Ja, bitte kommen Sie zum Schluss, sagt der Vorsitzende. Ja, können Sie erläutern, wie diese Daten verwendet werden? Ja, vielen Dank, Herr Breyer. Herr Breyer, wir sprechen ja hier von diesen Applikationen und das möchte ich einfach wiederholen. Wie bereits gesagt, es wird die Anonymisierung geben und die Dauer, die Betriebsdauer dieser Applikation wird beschränkt sein. Wir möchten nicht auf der Grundlage von der Geolokalisierung arbeiten. Der, der Aufenthaltsort wird nicht wichtig sein, wird auch nicht gespeichert. Wichtig ist nur die Frage, welche Personen sie näher gekommen sind an auf und zwar bei einen längeren Zeitraum hinweg von 1 Meter, 1 Meter, 50, 2 Meter. Aber die Gelokalisierung wird nicht genutzt werden. Also wie bereits gesagt, wenn man Personen identifizieren könnte, dann werden diese Daten automatisch gelöscht. Damit es keine Rechtsprobleme geben kann in Bezug auf die Sie mich befragt haben.